Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Scrap Challenges. Wieder mit den zwei Kontrahenten Leon und Nico. Ich grüße ja, hello. euch. Hallo. Ich habe was Wunderschönes vorbereitet. Ja. Und zwar spielen wir ein bisschen Slotmaschinen. Äh, was? Ja. <lacht> und zwar folgendes. Kommt mal mit hier, mit nach hier hinten. So. Also ihr seht, diese vier wunderschönen Bauteile hier. Von oh eurer Mann. Sicht aus links angefangen, großer Reifen, kleiner Reifen, Schubdüse und Motor. Ja. So, ich habe hier random.org vor mir offen. Oh je. Yeah. Oh Gott. Und wir werden sozusagen jetzt losen, wie viel von diesen Bauteilen, bei diesen zwei Reifen, müssen es wirklich die zwei Reifen sein. Ja. Bei den Schubdüsen könnt ihr euch aussuchen, entweder hier die große oder diese 1x1 oder was weiß ich was. Ähm, okay. Und bei den Motoren könnt ihr euch prinzipiell auch, auch aussuchen, ob ihr jetzt einen Gasmotor, einen Elektromotor oder so weiter ähm, haben möchtet. Aber das, was wir auslosen, so viel Bauteile müsst ihr verbauen, nicht weniger, nicht mehr. Ah. Aber ich also kriege also eine feste Menge, die wir verbauen <lacht> müssen, dürfen. Müssen und dürfen. Nee, äh... Müssen. müssen ja. ja. wir dürfen auch mehr verbauen dann. Nein. Nee. Sagt er ja. wir ja, ja, müssen, müssen, ja, müssen und dürfen. Ja, müssen und dürfen. Ja. Okay, alles klar, jetzt... Alles gut. Bei den Reifen machen wir einen Generator von 1 bis 4. Das ist ja langweilig. <lacht> dann machen wir 1 bis 6. Ich hätte gesagt 1 bis 10, aber okay. Nein. Von oh, den Re ja, Bei den Reifen jeweils 1 bis sechs. Das heißt, wenn zum Beispiel ein, ein kleiner Reifen und fünf große rauskommen, dann müsste er halt auch diese <lacht> ah, Anzahl stimmt, verbauen. Die, natürlich. Eine die Frage. Werden, müssen ja. diese Bauteile einsatzfähig sein? Das heißt, können wir auch die als Dummies hinbauen quasi? Äh, nein. Das wäre das heißt, mein wir Plan wenn gewesen. Wenn Psst. <lacht> nein. Sie müssen zum realen Einsatz kommen. Verdammt. <lacht> also wenn jetzt zum Beispiel... Sag ich mal, eine Schubdüse verwendet wird, um euch, wenn ihr auf dem Kopf steht, wieder umzudrehen. Das ist was anderes. Die ist dann, nämlich... die ist ja dann auch im Einsatz. Ich hätte es mhm. gesagt, wenn du sagst, wir brauchen viel große, ein kleines, dass wir das kleine einfach irgendwo in, im Auto verbauen und nie benutzen werden. So, also, ja, ey, so. ey, erzähl hier nicht deine Pläne. Lass <lacht> es erstmal das ist und auch dann Nikos. Das ist nämlich auch Nikos Plan. Nee, ähm, ja, also, sie müssen zu einem realen Einsatz äh, beitragen. Wie gesagt, ob das jetzt ist, wenn ihr normal fahrt oder auf dem Kopf oder sonst irgendwas, äh, ist jetzt prinzipiell erstmal euch überlassen. Mhm. Es soll natürlich nicht einfach nur der Reifen irgendwo auf das Fahrzeug gepappt werden und es ist einfach nur da, weil es macht ja dann auch keinen Sinn. Ja. Wie gesagt, wenn halt wenn halt drei Motoren rauskommen, dann müsst ihr diese drei Motoren auch verwenden. Oh Gott. Mhm. Und halt keinen vierten und nicht nur zwei und nicht ein und nicht sechs, sondern drei. Ja, ja, ja, Okay, okay habe ich kapiert jetzt. So, ja. alles andere ist offen, das heißt ihr könnt das Auto, das Auto so groß bauen wie ihr möchtet. Ihr könnt, äh, was noch dabei ist, natürlich keine Stoßdämpfer. Das ist klar, ihr könnt sonst alles andere hinzubauen, was ihr möchtet. Ihr könnt Kartoffelkanonen okay. hinbauen, ihr könnt aus Holz bauen, ihr könnt aus Stahl bauen, ihr könnt was weiß ich. Ist völlig egal. Okay. Gut. Okay. So, also wir fangen mal links von euch an, denn große Reifen. Ich will anfangen, ich will der erste. So. Da ist ist für jeden gleich. Nein, Nico fängt an. Oh. Yeah. Gut, also. Über die Ausländer, ey. Nico. Zwei große Reifen. Zwei große Reifen? Ja. Selbst <lacht> Im Moment, ich muss das irgendwo aufschreiben. <lacht> ich mache, ich mache oh, auf da bin auf. ich gespannt. Äh. Ich schreib's in Chat, ich schreib's in Chat. Okay. Okay. So. Okay, oder schreibst du? Ist okay. mir auch egal. So. Kleiner Reifen, einer. Ui. Schubdüsen. Bei den Schubdüsen und bei den Motoren machen wir 1 bis 10. Oh. Schub. Oh. Schubdüsen bitte 7. Und Motoren 7. <lacht> Wow. Hey, das geht gar nicht. <lacht> Doch, du kannst übrigens mit Klauber brauchen. Ja, Schlau nein, Schlau ey, nur Motoren. <lacht> ja, okay, wir, wir, wir, wir schauen mal, was rauskommt. Du kannst <lacht> ja. Ich bin mal... Ah. Okay. So, Leon. Eins bis sechs großer Reifen. Vier große Reifen. Ja, easy. <lacht> Vier große <Dose>. Reifen. <lacht> <lacht> okay. Egal. Drei kleine. Da würde das passen mit sieben Motoren. <lacht> Ey, tausche mal. So, Schubdüsen. Vier. Das ist noch okay. Und Motoren. <lacht> acht. <lacht> Schade, ja, geht auch ja. ein Motor zu viel. Muss auch kreativ werden. Ja gut, du kannst... Äh, sag mal, um... Du kannst ja den Motor verwenden, um irgendwas drehen zu lassen auf deinem Auto. Ja. Das ist ja prinzipiell ja, ja. Da Gehört ja, ja prinzipiell ja, ja, auch ja, zur ja. Funktion. Schlapp, ja, ja. Schlapp, schlapp, schlapp. Ja, ja. Also ich es sag mal so, du... es muss deutlich mehr Leon verbauen. Deshalb bekommt ja. ihr auch 45 Minuten Bauzeit ja. heute. Statt 50, mh. Ja. <lacht> nee, so. statt ja. statt 30. Okay. Ah, okay. Falls es irgendwie sein soll, dass jemand früher fertig ist, ich sehe es ja auch, wenn ich rumgehe, dann können wir natürlich auch früher beenden. Wir gucken nochmal schnell in den Chat. Nico muss ein Fahrzeug bauen, das zwei große Reifen hat, einen kleinen, nicht mehr. Das heißt, Nico hat insgesamt drei Reifen insgesamt zur Verfügung. Muss aber gleichzeitig sieben Motoren verbauen. Also das heißt, er hat auf jeden Fall vier Motoren übrig. Was er damit macht, werden wir sehen. Und zusätzlich noch sieben Schubdüsen. Was er damit macht, wie genau kann man sieben Schubdüsen verwenden? Keine Ahnung, vier nach unten und... Ähm, drei nach vorne ich habe absolut keine Ahnung deutlich besser würde ich jetzt sagen geht's Leon er muss nämlich vier große Reifen verbauen drei kleine das heißt er hat insgesamt sieben Reifen da könnte ich mir gut vorstellen wenn man so ein Konstrukt baut mit den vier großen Reifen unten als ganz normale Fahrkonstruktion und die drei für den Käfig könnte ich mir super gut vorstellen Vier Schubdüsen, sollte auch kein Problem sein, und acht Motoren. Ja, bei beiden ist, äh, <lacht> das wird lustig, ja. Bei beiden haben so ein bisschen die Motoren, ähm, ja, spielen da nicht so ganz mit. Also ich hätte es auf jeden Fall lustig gefunden, bei Leon, wenn der nur einen Motor verwenden hätte dürfen. Ja, aber Random.org war gnädig zu Leon und hat ihm acht Motoren gegeben. Schön. Ja, ich lasse die jetzt erstmal ein bisschen bauen das letzte Mal habe ich glaube ich bei Nico begonnen. Wenn mich nie alles täuscht. Okay, wie kann ich das. Okay, bau das Radio einfach ab. Ich kann es mit ihr nicht benutzen. Hallöchen! Ich weiß jetzt schon, dass es sehr, sehr komisch und lustig <lacht> Ach, ich habe gerade eben schon den Zuschauern gesagt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was du daraus machen wirst. Ich habe ich habe für mich persönlich, wenn ich jetzt diese Bauteile hätte, ich habe schon so einen groben Plan gerade den Zuschauern gesagt. Ich bin gespannt, wie du es nachher umsetzen wirst. Hey. Ähm, zumindest, ob du eine ähnliche Idee hast wie ich. Hey. <lacht> Es gefällt mir jetzt schon. <lacht> ja. Also das Ding hier zu allen Motoren verbinden sonst wäre ich Wahnsinnig. Bitte. Kann man eigentlich so viele Motoren zu verbinden? <lacht> ja, kann man. Kann man tatsächlich. Also ich bin, legal. ich bin. Bitte. Das ist doch legal. <lacht> das ist komplett legal. Ja. Das ist. Du hast jetzt einen V8. Ja. Ja. Du hast jetzt ein V8 Turbo Diesel hast du jetzt hier verbaut. Ich muss sagen, ich bin äh, ich bin schon sehr gespannt, was du mit den drei kleinen Reifen machen wirst. Ich habe schon eine Idee. Ähm, ich kann ist, mir gut was? vorstellen, was deine Idee ist. Was denn? Ein wieder, wieder äh, Reifen auf dem Dach. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> also, man sollte natürlich auch noch ähm, die Lenkung montieren. Das wäre kein Schaden. Genau falsch, ich liebe dieses Spiel, ja. Ja, das ist glaube ich irgendwie. Auch. <lacht> ja guck mal, der Vorteil ist an den großen Rennen, ich stehe so fast richtig rum. Fast, ja. Aber du möchtest mit den drei Reifen möchtest du doch bestimmt so wieder einen Überrollkäfig machen, oder? Genau, das ist auch mein Plan, ehrlich gesagt. Tats genau das gleiche habe ich. habe ich eigentlich gesagt, wenn ich jetzt die Bauteile hätte. Ja, ich äh, ich hab bin. Ja drei Stück, das heißt ich kann quasi einfach einen Trike bauen, das ist ganz gut. Das ist richtig. Gucken, was und, auch, und auch und auch hier deine gerade Anzahl an Schubdüsen bringt, glaube ich, mehr Vorteile als bei Nico. <lacht> ja, okay, genau. Mehr als ich. Ja, das ist richtig. war aber ja. stupst und weg bin ich. Äh, natürlich. Er kann natürlich auch alle sieben verwenden, um volle Kraft nach vorne zu haben, um dich irgendwie rauszuschieben. Ich weiß ja nicht verboten. Um Gottes Willen. Natürlich nicht. Aber ob das halt auch irgendwie Sinn macht, das überlassen wir mal Nico. Ja. Ähm, worauf ich schon sehr gespannt bin, für was du deinen 8-Motor äh, verwendest. Ich glaube, ich habe irgendwie einen Hubschrauber aus dem <lacht> <und> raus. <lacht> okay. Ich wie du die Tür, die absolut nicht <lacht> Oder. Warte, so. Ich weiß jetzt schon, was ihr macht. Augenblick. Aha. Er ja, den Motor hab ich nicht verwendet. <lacht> so, da habe ich den 8-Motor auch schon verwendet. <lacht> Oh Gott, wo fährst du hin? Komm mal wieder zurück. Ich versuch's ja. <lacht> ich glaube, du solltest deine Motoren etwas schwächer einstellen. Ich so. Yes. Also du hast dich hier auf jeden Fall für die ganz normalen äh, Gasmotoren entschieden. Ja, als Deutscher brauche ich Gas normal. Ja, das ist richtig. Oh Gott, <lacht> jawoll. <lacht> Okay, ich, se ich sehe schon, Leon geht komplett riot und äh, ich bin mal gespannt, ob es heute mehr als drei ähm, Aufeinandertreffen gibt nach einem Battle. Ich meine, ich hab's im Prinzip verstanden, also da wahrscheinlich schon, ja. Ja, bei, bei der ersten Folge, die, ähm, ja, die war schon raus. sehr unterhaltsam als Moderator. Ja, als Mitspieler, naja, ist denkbar. <lacht> Okay, ich will dich jetzt mal nicht länger äh, aufhalten, damit du Ui. hier noch schön weiter... Oh mein Gott! Du weißt, wie klein die Arena ist? Ja? Okay, ich will... Du weißt nur dass du erst fünf Minuten was haben. Ähm... Ja, siebeneinhalb. Sag doch, oder so. Ja, Ich bin schon sehr gespannt. Ja. Bau mal du dein Helikopter weiter. Mein Helikop. Bis später. Bis später. An. Ja, also, ähm... Das ist, <lacht> das ist das <lacht> Oh man, das ist einfach nur... Ähm ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber ich glaube... Ah nee, ich will nicht zu viel sagen, aber ich glaube Leon wird äh, wieder zu null verlieren. Glaube ich. Aber es ist nur meine Vermutung. Hallo Nico! Hallo! Ja, ich hab mir gerade schon den halben Arsch abgelacht, wo ich bei Leon drüben war. Oh Gott, was hat er jetzt ähm. schon wieder verbrochen? Das sag ich lieber nicht. Okay. Okay. Aber ähm, ja, ich, ich frag mich immer noch, wer es prinzipiell einfacher hat in dieser Folge. Also ich habe absolut keinen Plan, wie ich sieben Motoren unterbringen soll. <lacht> ich, <lacht> Mit drei gut. Reifen komme ich klar. Mhm. Ja ich gut, drei Reifen, drei Reifen ist auch nicht wirklich so das Problem, sag ich jetzt mal. Weil, ich habe zumindest, wie gesagt, das Gefühl, ich käme damit klar. Ja, und ich sag mal so, auch Leon hat jetzt nicht wirklich Problem, äh, sieben Reifen unterzubringen, sondern er hat halt auch eher ein Problem, acht Motoren unterzubringen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und dass du natürlich dann ein Problem hast mit sieben Motoren und sieben Schubdüsen. Hm. Äh, ja. Ja, mal gucken. Ähm, ich sehe schon. Scheiße! Aber... Nee! Die Motoren Was? sind zwei breit. Oh. Hast du gedacht, die sind drei breit? Nee, aber ich würde zwei nebeneinander. Oh. Bin auch so dumm, ey. Ich müsste die ganze Konstruktion jetzt erstmal zwei Blöcke breiter machen. Naja, du kannst doch auch einfach die einmal ein, -Ein motoren nehmen. Wie heißen die denn? Ich finde mit dem Motor nur. Gib mal einen oh. einmal. Gib mal einen einmal einmal ein. Ich habe aber gerade einen anderen Motor gesehen. Der ist dreibreit. breit. Der Elektromotor? Nee. 3, 3, Was 5, 6, keine Ahnung. Der ist, der, der steht hier Verbrennungsmotor 3. Okay. Verbrennungsmotor. So, das ist mal eine solide Grundlage. Das sind aber nur sechs. Ja, zählen muss man auch. Boah, guck mal, dann passt ja perfekt. Ey, das ist ja wie ab... Also, also, Alter. Also. <lacht> Jetzt muss ich nur noch die Schubdüsen und so unterkriegen. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, ich habe euch ja die Option offen gelassen. Man kann Schubdüsen und Motoren auch in der 1x1x1-Version bauen. Ja, aber die finde ich nicht. So also, fand ich schon ich gerade nicht. Äh, zack, zack, zack, das ergibt ja dann auch. Äh, gebt, mal, gebt mal oben in die Suche einmal 1 ein. Also 1, 1x1. 1x1. 1x1. Ah ja, die. Ja. Motor. Genau. Warum auch immer ich die unter Motor nicht gefunden habe. Okay. Äh, kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung. Mikroschubdüse. Mal gucken. Was verbaust du jetzt hier? Das sind Steuereinheiten. Drehungseditor. Das sind ganz einfache Steuerungseinheiten. Für was willst du denn so viele Steuereinheiten? Keine Ahnung, ich muss halt den Platz vollkriegen, also ich will halt den Platz vollkriegen. Achso, damit du damit du vom Gewicht her ausgeglichen bist. Einfach nur, weil es gut aussieht. <lacht> okay, okay. Aber habe ich das richtig verstanden? Du möchtest da wie so einen Deckel drauf machen, dass man das nicht sieht? Ja. Okay. Und das Ganze soll ein bisschen die Form von einem Sch äh, von einem boot kriegen, weil, komm mal da vorne, ich hab mega geil, komm, komm mal da vorne, also, hier ist vorne, Ja, also. yeah. weil ich habe mega geilen Sitz, also, Sitz gefunden, ja, yeah. nein, <lacht> nein, und dann steh ich hier so rum, und so längst du, <lacht> ja. Okay. Möchtest du hinten mit deinen Zweirädern äh, lenken oder mit deinem einen vorderen? Mit den hinteren. Okay. Zumindest aktuell so der Plan. Hier. Okay. Ah, okay. Mhm. Ja. Und sonst habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Der Sitz, der Sitz <lacht> ist ja der Hammer. <lacht> ja, ich habe den gefunden, so alles Ich musste gleich an Titanic denken und so. Okay, das wird ein Schiff. <lacht> musst nur noch hier vorne ein Rad unterkriegen äh, Ach so du hast du hast erst den Sitz gefunden und hast dann gesagt ja, ja ich baue ein Boot jo. genau ja. so war der Werdegang okay du, ich habe schon gesehen eine Schubdüse von bei äh, sieben hast du schon verwendet eine rechts eine links okay ach so dann ja. sehe ich die links ich sehe die links nicht ja. Ja, also da, zwei, da bin ich auch noch gespannt, weil Leon hat ja vier, das ist ja prinzipiell eine recht einfache Zahl, aber sieben. Ja. Äh, ja. Da habe ich den gucken. Zuschauern am Anfang auch schon gesagt, als entweder macht man vier nach unten und dann drei zum Angreifen oder so, dass man vielleicht auch noch so leicht fliegen kann, aber... Mal gucken, ich habe nur ab absolut überhaupt gar keinen Plan. Okay, das und... ist sehr wenig. Genau. So, oh, ich sehe... Wie sieht das, aus? Uh -huh, wie sieht uh -huh. das aus? Äh... Ich habe ich habe alles über zwei Leisten über drei Leisten verteilt, das ist belastend. Es steht gerade? Oh mein Gott. What? <lacht> kannst du fahren? Ja, ich muss erstmal die Motoren noch. Ah, okay. Ja. Oh ja, Gott! Ja, oh. Oh Gott. <lacht> okay. das, sieht, das sieht schon ein bisschen komisch aus. <lacht> Ich sag mal, der Wendekreis lässt ein bisschen zu wünschen übrig, aber sonst? Ich glaube, du blockierst dich selber mit den Reifen. Also vielleicht noch ein Spider? Ja, nee, passt schon. Okay. Ist in Ordnung, ich kann hier driften damit. Das geht schon so. Boah, geil. Gut. Ich hätte noch ein bisschen mehr Power. Okay. Was, ich, was sagt Maximum? Ah. Moment, ich guck noch mal Maximum jetzt. Und Okay, ich glaube, maximum ist. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ist viel. Wow. Und ja. hm. Also, oh. also ich bin wirklich wirklich gespannt, was du mit den anderen vier Motoren vorhast. Hast du da schon hm. eine grobe Idee? Äh für einen Jahr. Okay, <lacht> für einen. Mhm. Na gut. Weil ein Schiff braucht natürlich eine Schiffsschraube hinten. <lacht> Nein! <lacht> oh Gott! Aber das ist der einzige, was ich noch. Ja, ähm, Man kann nicht zwei Motoren an einen Reifen verbinden, oder? Nee. Ah, okay. Jetzt wäre natürlich die ganz große Fangfrage: Wie groß sind die Teile? Ach, das geht ja. Oh, wow. Das ist ja gar nichts. Ja, dann perfekt. Hier, zack, bumm. So. Hier, auf den letzten Motor. Wunderbar. Okay, Leonhard, der Frage ich immer zu ihm rüber. Mach. Viel Erfolg noch, du hast noch äh, 27 Minuten. Ach, du Kacke. Ja, bitte. Müssen alle Achsen angetrieben sein? Was <lacht> ist denn du da? Ich weiß auch nicht, so recht, aber ich hab eine Idee. Wo, wo bist denn du? Ich sehe dich gar nicht. Also hier bin ich. <lacht> Du bist ein Block, oder was? Ja, quasi. Setz mir mal hin. What? Da kannst du ja Nico voll abfacken. Ja, ne? Ja, guck mal, das Geile ist, ich versuche es ganz so zu bauen, dass wenn ich mich umdrehe, dass ich draußen weiterfahren kann, ohne mich umzudrehen mit, zu müssen. Ach so, du meinst, du baust es so flach? Genau. Okay, dann müsstest du prinzipiell den Motor noch ein bisschen... Genau, ja, also, ich ist ja auch nur ein Euro. Motor, ich muss halt acht Motoren noch verbauen, also dann muss ich gar noch noch einschalten lassen. Stimmt, du hast ja acht Motoren! <lacht> und, oh, mir fällt jetzt eigentlich ich muss auch noch viel Schub dieses Mal bei einem Heiligen bimm Ja? Ja, unbeabsichtigt allerdings. Das Problem ist, ich kann aktuell nicht lenken. <lacht> <lacht> <Ich sieh's. lacht> du fährst nur gerade aus. Ja. ja. <lacht> Ja, für, für die Arena musst du auch ein bisschen rechts und links fahren können. Ach, das passt schon. Ich? Hallo. Aua? Ja, ich muss generell noch ein bisschen tüfteln, aber ich habe jetzt noch eine Idee gerade gehabt. Okay, aber wenn du zum Beispiel jetzt die hinteren Reifen hier, wenn du die nicht anschließen willst, wo willst du sonst die Motoren unterbringen? Also bei dir ist es Nur halt... Nur falls bauen wir zwei Blöcke auf dem Dach, die drehen im Kreis. Nee, ja, gut, aktuell müsstest du ja vier Blöcke bauen. Was machst du denn jetzt? Meine Art von Lenkung überdenken. Ja, guck mal, so habe mhm. ich, wenn ich dann gleich einen Block Motoren verbaue, habe ich... ...Antrieb, ich habe Lenkung, mhm. und ich baue einfach noch ein Rad irgendwie aufs Dach oder irgendwo hin, wo es jemand sieht. Und dann kann ich quasi auf Kopf fahren, auch. Mhm, das halt ist richtig, und das, das ist richtig. Und ich brauche auch kein Fallback-System, was mir irgendwelchen ein Knöpfchen triggern muss und dann auch so ein E drücke. <lacht> Wenn das passiert, dann ja, also so wie bei Nico, dass der dauerhaft E drückt, äh, ja. Der Wendekreis ist nur ein bisschen groß, oder? Ja, der ist ein bisschen sehr groß. Was, was allerdings auch ein bisschen daran liegt, dass alles noch sehr unoptimiert ist und alles angetrieben ist, mit der gleichen Power. Ja, okay, gut. Ich glaube, ich werde eigentlich die Räder tatsächlich irgendwie die anderen beiden irgendwo anders hinsetzen, wo es mir nicht auf den Piss geht, weil... Du siehst, ich habe keine Lenkkraft hier hinten mit den Ach Rädern, weil die irgendwie halben Pixel größer sind oder sowas. Das ist schade. Du meinst die kleinen, ne? Ja, ja. Aber, guck mal, du siehst, ich habe hier keinen Lenkkraft auf noch noch Warte, nochmal, nochmal, nochmal, nochmal, nochmal. Ja, und die schränkt mich ein, das ist das Problem, mein eigenes Problemchen irgendwie. Wow! Alter! Hab ich dich entsorgt? Ja. ja. Ich bin mal gespannt, ob das dir glückt, ich mit auch. den großen Reifen das ist es auf jeden Fall deutlich einfacher machbar, wie mit den kleinen. Dass man da auch auf dem Kopf fahren kann. Genau. Ich bin mal gespannt, wie du das umsetzt. Ich auch. Wie gesagt, 22, jetzt... Oh, 19 Minuten noch. <lacht> ja, na gut. Ja, Zeit weiter. natürlich nicht vergessen, ich guck nachher mal nochmal her. Alles klar, bis später. Ja, ich mach's mit meinem einen Reifen so. <lacht> ja, mach das. Jetzt, Ja? Ja? ja. Ich musste, oh. Wieso habe ich jetzt hier die ganze Zeit stehen, rechte Maustaste, Drehrichtung ändern? Bei mir steht die ganze Zeit rechte... Oh, sorry. Ich verwende sieben Motoren. Ich habe die zwei großen Reifen, ich habe einen kleinen Reifen. Und ich habe sieben Schubdüsen. Weißt du, wie ich das wegkriege? Keine Ahnung, nochmal ein Tool in die Hand nehmen. Ah ja. Okay. Also ich habe mhm. meine Sachen alle, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, okay. wenn man so sagen kann. Du hast alles verbaut? Die sieben Motoren sind angeschossen, alle haben sind zu weit angeschossen, ja. Oh Gott, wie soll ich denn das kontrollieren? Alles Blaue ist <lacht> sind Schubdüsen, oder? Das Blau sind Schubdüsen, ja. Was ist das Blaue hier hinten? Äh, das ist das... Äh, ach ja, der, ach Frau der, okay. Äh... <lacht> ja, was was kann. kann das Fahrzeug so außer nichts? <lacht> also, es kann fahren. Ja, das klappt zumindest halbwegs gut. Äh, ja. es, hat, es hat vier Schiffdüsen nach vorne. Jo, nach okay, noch und zusätzlich zu den Motoren. Ja, und es hat eine mit voller nach Power unten. nach unten. Mhm. Ähm, dann kann ich mit 4 hier die Arme aus rausholen und mit 5 dann Attacke. Wie <lacht> du drin ist, hast du die unterschiedlich schnell gestellt? Ja, da muss ich noch gucken. Okay. Ja, und 7, das ist hier, ähm, das, Schiff und das Schiff muss natürlich per Funk angebunden sein. Das <lacht> <lacht> ja. Wie viele Motoren hattest du? 8. 7. Ach so, stimmt, du hast drei Reifen und vier musst du für irgendwas anderes verwenden. Genau. Einmal die äh, sch, sch, Schraube, einmal die Antenne, einmal das den Arm rechts, einmal den Arm links. Okay, wie fährt sich das Teil im Allgemeinen? Hast du die Lenkung nochmal bearbeitet? Nee. Oh Gott, du, du kippst ja fast ja. um. Ja, deswegen passt mir eigentlich auch schon fast ganz gut, dass ich diese Arme habe, weil damit kann ich einfach nur umkippen. Ja, das ist nicht schlecht, oh. ja. Erstaunlich, also Ich hätte es schlimmer erwartet Eigentlich, wow, eigentlich recht stabil Ja ich hätte, durch, okay. durch diese durch diese Arme, die mich hier ähm, Stützen, durch meine Stützen da jetzt <lacht> Ja äh, Geht es wirklich erstaunlich gut Also <lacht> Hätte ja. ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, als ich gerade hergefahren ich bin Ich auch nicht, als ich das gebaut habe jetzt Das heißt, für Und... dich geht es jetzt ans Anmalen? Ja, ich wollte gerade das äh, Tool hier in die Hand nehmen und ähm, anfangen mit malen. Unten alles schwarz und oben keine Ahnung weiß oder so. <lacht> so wie Schiffe halt sind. Die Antenne ist einfach top. Wichtig. So und oben weiß. Also, also ich würde ja ich würde ja prinzipiell sagen, ja. das Mo das das Boot ist so groß, das okay. braucht zwei ähm, Propeller. Zwei Schrauben, eine rechts, eine links. Ja. ja Ach nee, dann blockierst dann, du... Nee, ja, nee, nee, nee, dann, nee, dann blockierst genau, du deine dann, Lenkung. Dann, dann, dann kommt... Das kommt sich in die Quere mit der Lenkung. Ja, okay, stimmt, ja. Habe ich gerade eben erst gesehen. Habe ich mir das verbaut? Was denn? Ah nee. Ah, lol. Ja, gut. Die <lacht> durch, die, durch die Antenne... Ja. <lacht> äh, <Yeah>. <lacht> <lacht> es ist halt ein bisschen kurz geraten. Ich könnte es verlängern. Nochmal im zweiten Lager dran und äh, quasi das ist noch mal ausfährt. Achso, du dachtest, du hast dir schon wieder irgendwas verbaut. Ja, weil ich das vorhin nämlich nicht äh, getestet habe. So, noch einmal da dran und dann hat es quasi doppelte Länge. Das wird jetzt natürlich runterfallen, wie so ein Klatsch. Ja, gut, das muss jetzt halt erst konfigurieren, ja. Äh, <lacht> Ah ja, ich hab die ganze hinten gemacht genommen. Guck, blub. So. Und schon ist dran. Genau. Wenn es ausfährt, muss es jetzt nach. Moment. Es geht ja. Das ist ja egal, es muss nach rot, hätte ich gesagt. Nach rot? Nach rot, mal gucken. Äh. Genau, ich, hätte ja. ich, hätte ich hätte gesagt blau. Ich hätte gesagt blau. Nee, nee, nee, nee, rot. Definitiv. Weil, ich kann es dir jetzt zeigen... Mhm. Wenn ich dann jetzt hier das Ding so verwende... Mhm. <lacht> wobei... <lacht> aber es, es, es, verl es verlängert sich in dem Sinne nicht. Ja, deshalb machen wir auf blau. Ja, das ist jetzt auf blau. Hä? Jetzt mache ich es auf Rot und übrigens auch. 180. Ja, du musst Blau 180 machen. Ja, aber nach Rot macht es doch mehr Sinn, oder? Nee, da blockierst du dich hinten am Reifen. Hm? Scheiße! <lacht> äh, ja, ja, Moment, dreh das mal nach Blau jetzt einfach mal. Oder jetzt aber nach Rot. Einfach nur, damit es einfahren kann. Ja, mach's doch kurz kürzer. Ja, nee. Klatsch. <lacht> <lacht> so, und jetzt stellt's wieder auf Null. Ah ja. Ja, jetzt machen wir 180 Blau. Jetzt mache ich 180 Blau. Sieht irgendwie besser aus, oder? Ja, aber es schmeißt halt nicht um. Es drückt einfach noch nach oben. Um. Wie, es schmeißt nicht um? Na, es, Was soll? Es, soll, es soll ja seitlich kippen, dass wenn ich umliege... Es, es, es, es soll mich ja flippen und nicht einfach nur hochdrücken. Ach so! Ich dachte, das soll einfach nur zieh Grad nach oben. Wow. Joa, ich zeichne hier noch fertig weiß und... <lacht> Bin mal gespannt, ob das was wird. Ich äh, gehe mal nochmal rüber und guck mal, ob er überhaupt so weit ist oder ob er mehr Zeit braucht. Oh, okay. Ja, oder so natürlich. So, Leon, was los? Hallo. Guck mal. Hast du alles verbaut? Alles verbaut von vorn bis hinten. Okay. Ich zeig's dir gleich mal. <lacht> <lacht> das ist Taktik, dass ich alles gleich anstreiche, weil du so siehst nicht, wo meine Blöcke sind und wo meine Knöpfe sind und alles. Aha. So kann ich ihn verwirren, hoffentlich. So, ich muss jetzt nur einmal kontrolliert umkippen, den ganzen Unfall hier. Damit ich am Rund anmalen kann. Ah, so ist auch. So. Was genau bringen jetzt die kleinen Reifen? Noch nix. Das ist noch. Aber guck mal. Dann fahren und. Wieso dreht sich das <lacht> oh Gott. Ja, weil ich doch noch einen Motor anbinden musste. <lacht> <lacht> mhm. Ah, ja, das ist ein Problem. Ich hänge auf meinen Knopf schon fest. Okay. Okay, da muss ich die Knöpfe gleich nach vorne oder hinten hinsetzen, aber im Endeffekt. Der Prinzip ist klar, weißt du. Okay, warum hast du die Reifen jetzt zum Beispiel nicht noch einen Block nach unten gemacht? Weil das einfach Lenk lenktechnisch nicht funktioniert. Okay. Die drehen sich, die sind am Motor angeschlossen, also du kannst dich nicht beschweren. <lacht> Also du hast jetzt die vier großen, die drei kleinen, die vier Schubdüsen und acht Motoren irgendwo gebaut. Ich weiß selbst nicht, wo ich hab sie habe. Äh, eins, zwei, drei, vier. Äh, warte mal. Ich habe eigentlich bei gerade immer einen Motor ungefähr gebaut. Achso, hier sind noch zwei. Ja. Acht. Ja, okay, alles klar. Acht Motoren, vier Schubdüsen, groß, klein, alles. Ja. Ich gehe schon mal zur Arena, 30 Sekunden. Ja, gut, dann kommt ich schon nachgeeiert, glaube ich. Hallo. So. Und da. Und hast du dein gebaut? Hab ich? Ja. Ich hab ah, mal ja, drei, dreieinhalb Anläufe gebraucht oder sowas, aber ich habe auch fähig. <lacht> Jedes Mal, wo ich gekommen bin, sah das anders aus, das Fahrzeug. Okay. Ja, ich. Bin ich bin schon sehr gespannt. Nico fährt gleich hin. her? Ah ne, er läuft. Ja, okay. Du hast abgespeichert auch. hoffentlich. Das wäre jetzt natürlich äh, eines der größten, mhm. einer der größten Fakes, extra wenn du jetzt... Ich habe extra gecheckt. Okay. <lacht> ja. Zweimal gespawnt, um zu sehen. Ja, das kann ich spawnen, bevor ich... Also, rausche. beide Fahrzeuge sind schon überprüft. Die erforderlichen Bauteile sind verbaut. Das müssen wir, müssen wir jetzt nicht nochmal checken. Äh, vorhin war Nico der erste, jetzt kann Leon als erstes mal sein Fahrzeug vorstellen. Ja, dann Kommt runter. Ich geh ich mal hier runter. Ich Ich glaube bei deiner Folge hat auch Leon das erstes okay. Ja, Aber gerade eben vorhin hast du äh, ja, okay. zuerst die Bauteile gesehen. So Fahrzeug. Das Fahrzeug. ist ja mein Minimalismus ja. pur. <lacht> ja. Okay, das ist Leons Anruf Fahrzeug. <lacht> Lenkung. <lacht> <lacht> Ah ja. nicht hinten ja. oder so. Okay. Das ist vorne. Ja, Leute, das ist <lacht> vorne. Ja, das ist vorne. <lacht> ja, mich <das ist> <lacht> ja, um. Also, überprüft ein, ist alles. Du bist ein Freund von... <lacht> Leon. Ja, um Du bist wieder. ein Freund von Knicklinko, habe ich das Gefühl. Ja, das ja, war eigentlich schon. nur der wegen, weil ich halt viel große Rede habe und anders nicht wirklich hey. funktioniert. Ich geh wieder hier in meine Ecke. Also über, überprüft ist alles. Schauen Sie her. Ich bin schon dabei. Leon, stell dich einfach mal dahin. Oi. Sehr gut. Wo, wo steigst du eigentlich ein? Ich habe kein Loch gesehen. Ich habe den... So. Das ist der Trick. Ich habe hier die... <lacht> RMS... <lacht> die RMS-Katastrophe <lacht> gebaut. <lacht> Sehr gut. Ach, also Nikos Bim -Bam. Ja, Nik, Nikos Vorgabe waren zwei große Reifen, ein kleiner Reifen, sieben Schubdüsen und, und sieben Motoren. Hat er alles umgesetzt. Ja. Ich finde halt immer noch, Leon, du musst mal hier die Stellung von seinem. Sitz mal, hier ich habe sogar mit den Blöcken gesehen. jetzt genau auf die Höhe angepasst, dass meine Hände quasi drauf liegen. Ja, ich sehe so gerade. Ich so hin und her. <lacht> ja. So. Auch hier ist alles verbaut. Oh, ja, die herfegt noch. So, die zwei Kandidaten stehen hier bereit. Leon, kannst du bitte nur ganz kurz aussteigen und deine Dings wegmachen? Deine Hebebühne. <lacht> Super, danke. Also, die Regeln sind genau gleich wie das letzte Mal äh, bei mir, bei wem das komplette Fahrzeug aus der Arena raus ist und den Boden berührt, verliert ein Leben. Ich versuche auch diesmal, kein Einblendungsfehl zu machen, so wie das letzte Mal. Äh, ja, ein Best-of-Five, das heißt, wer... <lacht> Nico sagt Hallo. Das heißt, wer als erstes... Ach so, stimmt. Wer als erstes drei Siege hat, oder besser gesagt, der andere kein Leben mehr hat, hat im Grunde gewonnen, beziehungsweise verloren. Leon, nochmal an dich, du musst den Gegner... Ich hab's hab Okay, Ange alles klar. <lacht> Genau, ansonsten natürlich viel Glück und ich würde einfach mal sagen, es geht los in 3, 2, 1. Oh Gott, der Himmel. Ja, Nico geht gleich hier auf. Er oh! Oh! Oh! oh, oh, oh. Er fliegt. Oh, oh, oh. oh! oh! <acha> und landet. Hmm. Da ist er außerhalb <ially> gelandet. Das, ist das sah, das sah am Anfang noch recht gut aus, dass du dich wieder fängst. <lacht> uh! Ich möchte das zufrieden, ich bin übrigens andersrum. <lacht> Muss auch kurz Ich stehe auf dem Kopf. Ach so! <lacht> das ist eins meiner Fähigkeiten, die ich kann, Nico. Ja gut, das kann ich nicht. Gut, also die erste Runde ging relativ schnell vorbei. Ich würde einfach mal sagen, die 2D-Runde beginnt in 3, 2, 1 und los geht's. Oh, Leon geht auf den. Oh, Nico legt sich oh, oh. erstmal auf den Kopf. Ma? Das ist eine Möglichkeit für Leon oh, hier den Angriff oh. zu, zu starten. Oh, und. Oh, oh, oh, oh. Nico hat noch sein Vorderrad drin. Oh oh. Leon startet einen zweiten Angriff. Nico hat noch sein. Oh fuck, oh, shit. Äh, ja. Wie gut, dass ich meine Schuhe. Oh, Leon hängt hier auf dem Rand und ist raus. Zack. Okay. Ich bin nämlich auch gerade raus. Ist du hast mich verrückt, Juli. Ich dachte, du wärst Nico mal ausgestiegen. Nein! fuck. Ich muss hier Moderator spielen. Aber also, das, der erste Gegner, Angriff, Gegner ich muss sagen... Und Gegner versenkt. <lacht> ich muss sagen, Leons erster Angriff war echt gut. Nico war nur noch mit seinem Vorderrad drin. Also, aktuelle Lebensanzahl. Nico 3, Leon leider nur noch 1. Aber die letzte Runde sah schon relativ gut aus. Wenn Leon den richtigen Punkt bei Nico erwischt, dann hat auch Nico mal ein Leben weniger. Ich bin sehr gespannt. Ist das die letzte Runde? Wir werden sehen. Die geht los. In 3, 2, 1. Los geht's. Oh, Nico geht oh, voll oh, auf Angriff. Oh, oh, oh. Nein. Und muss raus. <lacht> Outplay. Also in dem Battle Nico gegen Leon hat Nico sein aller allererstes Leben verloren, tatsächlich. Okay, ich bin Brady ready. Bro. So, Leon sieht bereit aus. Nico hat auch schon mit seinem Radar den Gegner gespottet. Runde 4 startet in 3, 2, 1. Jetzt bin ich mal gespannt. Nico geht diesmal nicht voll, voll auf Angriff. Ah, da fahren sie erstmal vorbei. Und Nico ist auf der Seite. Ah, okay. Da fährt er seine, sein, oh, sorry, seinen eigentlichen Angriff. Fährt er da aus. Okay, okay. Oh. Und Nico liegt kommi, wieder kommi, auf der kommi. Seite kann aber tatsächlich diese Funktion die er eigentlich zum und Leon fuck ist rausgefahren Er schon kommt, wieder. Aber merke ich und Booster sind keine gute Idee Kombination. <lacht> Nico mal, feiert Leon. hier seinen zweiten Sieg gegen Leon. Oh fuck. Guck mal Leon, ich wollte äh uh, ja okay, du musst erstmal wieder zurückkommen. Herzlichen Glückwunsch Nico. Danke danke. Wollen ich noch ein Rematch machen nicht in dieser Folge oh. das sehen wir in der nächsten Folge wenn es euch gefallen hat lasst uns gerne wissen wir sehen uns nächste Woche wieder bei den Scrap Challenges Guck mal Juli ich <lacht> bin... siehst du wie, wie gut es ist <lacht> in... <lacht> <lacht> also wir sehen uns nächste Woche wieder ich bin sehr gespannt was Nico plant ja ich auch Ach ja oh Gott muss ich <lacht> gegen ich Juli was bauen <lacht> macht's gut bis dann ciao Tschö. Da